Gemeinsame Herbstreise. Bahnfahrt in wohlig Windel. Seit ein paar Wochen ist Jill fest mit dem talentierten Cellomusiker Cornelius zusammen. Bislang hatte sie sich nicht getraut, ihm von ihrer Inkontinenz und den Windeln zu erzählen. Selbst für ein gemeinsames Übernachten war sie um Ausreden nicht verlegen gewesen. Nun jedoch steht eine Zugfahrt in den Urlaub vor der Tür.